Zitate Jesus von Nazareth, die du kennen musst. Liebet eure Feinde, denn wenn ihr nur eure Freunde liebt, was für einen Lohn erwartet ihr dafür? Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Liebet eure Feinde, segnet die euch floren, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen, aber wehe dem, der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Geben ist seliger als Nehmen. Es ist vollbracht. Vielen Dank, dass du mein Video geschaut hast. Zitate Jesus von Nazareth, die du kennen musst.